Hallo Internet, heute geht es um den Mittelrheintaler. Zusammen sitze ich hier mit Marcel und mit Christian und ja, die beiden sind die Erfinder des Gutscheinbuchs. Erzählt doch mal, was ist das Ziel des Mittelrheintalers? Ja, unser Ziel war mit dem Mittelrheintaler die Rheinseiten zu verbinden, neugierig auf das Tal zu machen und auf die Unternehmen aufmerksam zu machen, mhm. die im Tal sind. Und ja, was kann man denn mit dem Mittelrheintaler so alles unternehmen? Was uns bei Gutscheinbüchern immer gefehlt hat, das war, dass man damit eigentlich nur essen gehen konnte und... Mit dem Mittelrheintaler kann man alles machen, man kann damit im kompletten Mittelrheintal überleben. Man kann übernachten, man kann äh, was essen, man kann einkaufen, man kann was erleben, man kann sich entspannen, man kann in Museen gehen, es ist alles dabei. Ja, das klingt doch nach einem breiten Spektrum. Der Mittelrheintaler ist jetzt etwa zwei Monate auf dem Markt. Was ist bisher die Resonanz? Was sagen die Leute? Ja, die Resonanz ist sehr gut. Das Schöne, was wir gelesen haben, der Mittelrheintaler ist Mittelrhein und das äh, war ein sehr tolles Lob. Und äh, bis jetzt ist der Geisterung gut. Also. Das klingt ja. doch nach einem super Weihnachtsgeschenk. Ähm, der passt in jede Jackentasche. Man kann ihn also wunderbar mitnehmen. Und ja, für 19,95 ist das echt ein super Deal. Wir haben nochmal hier alle Angebote auch verlinkt. Und auf mittelrheintaler.de gibt es auch alle Einkaufsmöglichkeiten für dieses Gutscheinbuch. Euch beiden viel Erfolg. Ich drücke die Daumen für die Neuauflage, auch für 2020. Und ja, Weihnachten kommt.